Hallo, ihr habt heute euren persönlichen Account für MEBIS bekommen, geht bitte auf mebis.bayern.de und loggt euch dort mit euren persönlichen Lockdown Daten ein, diese solltet ihr per E-Mail bekommen haben. Anschließend müsst ihr die Nutzerbedingungen für MEBIS akzeptieren ganz unten scrollen und akzeptieren. Nach dem Login landet ihr auf der Startseite von Mebis, dort seht ihr eure ganzen Kurse, also alle Fächer, die bei uns an der Schule angeboten werden. Bevor ihr jetzt anfangt da durchzustöbern, ändert bitte zuerst euer Passwort. Klickt dafür auf das kleine Männchen. Gebt bitte an dieser Stelle eine E-Mail-Adresse von euch ein, unter der ihr erreichbar seid. Euer Passwort könnt ihr dann anschließend hier ändern. Hier oben müsst ihr zunächst euer aktuelles Passwort eingeben, das ihr in der E-Mail bekommen habt. Und anschließend könnt ihr ein neues Passwort wählen. Wenn ihr das Passwort vergessen habt, könnt ihr euch es mit Hilfe der E-Mail-Adresse wieder zuschicken lassen. So, wenn ihr das gemacht habt... Kommt hier links über Lernplattform wieder zu den einzelnen Fächern und könnt anfangen, die Unterrichtsmaterialien zu bearbeiten.